Herr Direktor, Sie wollten mich sprechen. Ja, Herr Schröder, wie schaffen Sie das eigentlich, jeden Tag so viel falsch zu machen? Na ja, ich stehe halt sehr früh auf. Voll <lacht> so ja. ja, das auch da, ja. da sein. Schießen. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ja. Was, was meine ich schießen? Fünf Schuss in Euro. Okay. Wow! Alle fünf Schüsse in Schwarze. Die Gelingen. Schöne Schildkröte, bitteschön! Hm. Kommen Sie ran, kommen Sie ran! <lacht> Fünf Schuss nur Euro, zehn Schuss drei! Kommen Sie ran, kommen Sie ran! <lacht> kommen Sie ran! 5 äh, Schuss e 150. Ja, stimmt wirklich. <lacht> <lacht> wow, wieder ein schwarze Mensch. Gewinnst sich schon wieder weil Hier haben sie mal Töne. Eine schöne Schildkröte. Komm okay. Kommen Sie an, kommen Sie an, junger Mann. Hier, Fünf Schuss. 9 Euro. 10 Schuss. vier. Komm Kommen Sie an, kommen Sie an. so schön Ich wie hier. Alle der nächste. Sie. Ach, ey, ja, ja, 5 okay. äh, Schuss, 2 Euro! Oh ja. All Angebote heute, Angebote heute! Ja, hilf mal her! Mal, ja! Frei anschreiben? Ja, klar, hinten eine Hütte kannst du schreiben! Ja, stimmt! Okay, ja, stimmt wirklich! Okay. Okay. Also, Sie sind ein Meisterschützer. Also, jetzt sind Sie ja schon das dritte Mal hier. Und jetzt kriegen Sie den großen Hauptpreis für und Unser großen Teddy. Hä? Äh? Ich, mal, ich Teddy? Ja. Ich will kein Teddy. Ich will wieder so ein belegtes Fröschen. <lacht> <lacht> <lacht> Wollen Sie Ihre Mutter denken, wenn Sie sehen würden? Waren alle Tierschützer? Für diesen Spot sind keine Schildkröten gestorben. Glauben Sie ihm nicht, Sie waren sehr knusprig.